Und willkommen hier wieder bei den <lacht> Legenden-TV. Scheiße. Das ist, das ist das erste offizielle deutsche Inhouse in Valorant, oder? Denke auch, so. ja. Würde ich so auch sagen. Die beste, die beste AWP aus äh, Avantgarde, oder wie heißt das Game hier? Vanguard, Also Wer ist Oscar mann Alter? Oscar also, muss das ist so Alter, Avantgarde. <lacht> Ja, was brauchst du? Ich hab gedroppt. <lacht> Vanguard, <lacht> Avantgarde. Sehr, sehr gutes YouTube-Video. Auf jeden <lacht> Fall. Können <lacht> hier schon sein, ne? Ja, genau. Warte um dieses Ding hier. Hier rechts ist der Spot. Gegner gesichtet. Ja, das ist quasi lobern. Ja, klar. Ja, oh. Nimm das Ding, nimm das Ding. Klaus einer. Da, da hinten ist einer. Nix, draußen oh, einer. Enemy Lol, ich habe ihn übergeflaxt. <lacht> hast du das gesehen, den? Nee, der ist ne? einfach drüber gegast, oder? Beide, glaube ich. Ja. Theo. Aus der. Wieder Schönes Gesicht. Uh, jetzt hast du Ulti, Mann. Let's go! Guck mal, ich bin aus dem Fenster hochgejumpt, dann bin ich vorgedasht. Ja? Und hab den. Hab den Typen quasi hinter Spot gekillt. weg einer hinten, ich smoke den ab. Kommt. Oh, Vorsicht, ich spuck dich ab, komm komm, komm, komm. lauf raus, ja. und dann von hinten. Oh, der Bankt sich durch die Smoke, lol. Ich weiß nicht, wie wir da geflankt werden können. Ich weiß es auch leider nicht. Boah, der aimt auf Lenz. <lacht> der ist auf Lenz. <lacht> Ey, nee, und jetzt sagt der Timing, ne, das ist schade. <lacht> Ja, ja Da sieht nur oben. Nice. Und links. Ja! ja. Let's go. Genau, Zeit genommen, Luft Hast geholt. links? Ja, ja, ich leg dir das Gerät deine. Wo Weißt du, wie man mir Nee. Wenn du B gehst, dann siehst du links deinen ja. Namen so. Ja. Das, guck, da hat der Typ eine Anfrage gestellt. Hm. Siehst du das? Ja, ja, got it. Wenn du dann da drauf drückst, dann kaufst du ihn. Aber seine also. Anfrage war zu teuer. Ja. <lacht> ja, Junge. Wir sind hier nicht mehr. Ich geh mal B, ich gehöre oder? Mal B weil die Bombe ja. ist. Ich mach nur meine Standard-Smokes, ja. Wie kann, wie kann man das ansprechen? Ich würde es auch gerne machen. Ähm, du klickst einfach das, was du gerne hättest. Achso. Ja, okay. 30 seconds left. Hinter mir links standing. im Eck! Links von dir, links im Eck. Immer noch. Genau da. Nice. Let's go! Woo! Das waren drei Klicks, wie du das wolltest, ne? Ich was das hier ist. Ey, der Typ ist zu krass! Irgendwo rechts unten. Ich bin mal vorbei. Der Pult ist bereit. Genau zwischen die Augen. Hinter, hinter, hinter, hinter, dir! Nice! Warten, noch einer. Vielleicht ich da hoch teleportiert, weißt du? Genau da. Let's go! 1 okay. enemy remaining. Oh, junger Zottel, das B, ja? Äh wo decken wir denn? Ich kann meistens, ich kann meistens ähm, A kurz hören. Ja, also okay. ich, ich sehe sie aber eh... Also ja, ja, du siehst sie eigentlich eh crossen. Oder einer dasht, aber die haben keinen ja. Dash. Ja, aber das würde ich auch sehen. keiner. A, keine A. Und C hört aber auch Ich war hier einfach so. Ich will es ganz gut, A-Connect wird gespüchen. Oder C-Connect wird gespüchen. Ja, ich Ich wurde... Ich habe versucht, abzusmoken. Alter, von was wurde ich gehittet? Blind. nichts? Ja, das war Gegner gesichtet! Das so ah. oh, rettet mich, rettet mich! One enemy ja, boah, da. Da Gut, Aber jetzt können sie halt auch nicht rein, ne? Keine Ladung übrig. Oh. Hey. Ja, die müssen segeln. Mach was Damage. Ne? Oh, das klappt nicht, das oh, geiler klappt geiler Move, nicht. 10 oh, oh, seconds left. Last oh, player standing. Nein, eine Zeit, eine Zeit. One enemy remaining. Kopfschuss. Oh, ja, der müsste ich sagen. Geil. Boah, oh. schöner Move. Das, das klappt. Geil. Oh, das war cool, ey. Nice. nice. Mega. Mega. Nice. Gegner getötet. Sehr gut. Da war eigentlich noch einer. Halt jetzt hinten hier relativ laut. Ist. One enemy Schön. Schön. Spike Träger down. Ich schon sagte, der Schimmer bitte. Nein, ich bin mhm. einfach, mhm. Das, mhm. ja. Geht das mit Rechtsklick von hinten? Ach. Hinter mir. Oh, der ist da. Feel good. Die Kleinigkeiten, die kleinen Oh, <lacht> Spike. C spieler Last player standing. Oh <lacht> rechts Danke dir. Eck, go go. Ich rechts, planted. Du rechts, in der Ich habe C-Lobby geeist. Widerstand wegtreten. Ein noch minus 80. One enemy remaining. Jetzt da voll. Wir müssen hier direkt um der Ecke sein, glaube ich. Last ah, player ich standing. Der, der hält, der hält fest, der hält fest. Drei am Boden was nice. hat deine Monster unternommen. Ja, deswegen. Das ist so geil. kann Dann Ich reinbeten. Füßen. oh, oh. <lacht> Lass den Himmel leuchten! Die muss ja jetzt richtig tötet ist. ich wollte ihn nicht knifen, Mann. er oh, hat mich gerade auf dem Schirm. Ich sag euch ganz ehrlich, Ghost auf jeden Fall immer stabil in der First. Ja, ich weiß nicht. Ich hab. Ich, ich würd ich gern Mitte spielen mit meinem Champ. Weil ich kann die da sehr, sehr gut blocken. Kallas und Kurz. Ah, Kurz nämlich. Eine eine Pass auf, dass die Fontane ist nicht ja. äh, im toten Eck. Äh, tot lass sie vor, lass sie vor. Down. Ich geh rum. Ich seh nichts. Noch einer rechts im Eck. noch einer rechts Der im ja. ja. ja. recht ist immer noch rechts weg. Eck. Down? Bombe der down, glaube ich, oder? Der hat 20 AP. Der Noch nicht der der raus? Hätte oben hätten ja. kommen. Kann sie auch nicht heilen, eigentlich. One enemy remaining. ich mich sehe mich da gerade. Beide um okay. Oh shit. Ja. Bei Hot mir waren zwei. Bei mir waren zwei. Stimme. sie geht bei gefunden. doch links next. Um. Ich bin der Jäger! Nice. nice! Ich bin der Jäger! Ich bin, Jäger. Ich bin Jäger. Das ein Schwein! Da ist noch einer, der auch nicht! Ich Geh mal links vorher an, packst du ja. mal vielleicht den Cap? Ja. Ein gobelante Baum, einzigen hilft nicht! Ich dachte, ich habe genug abgenommen, aber nee. Nee, nee. <lacht> <lacht> Last round in the half. Werde wieder One enemy remaining. Die, ich hab mich noch über ihn katapultiert Fair. und den einen noch gekillt und dann wurde ich von seinem Ulti gefickt. Aber <lacht> ah, ich hab hier noch. Warte, das geht jetzt weg. Ich gehe hier weiter rum, da, warte, warte, warte. Ich sehe hier nichts. Ja, ich hab links, ich hab links der Engel, haben, wir noch, haben wir noch Equipment, ne? Nein. Okay, dann lass ihr ist vor. Ich geh gegen links jetzt rum. Ja, wo, wo? Warte, warte, warte, kurz. Trainiere, Herr. Von hinten, von hinten! Ach nein, Jungs. Down, schönes Gesicht. Ja, hinten, bitte. hab nach hinten. ich hab Laden. Bereit fürs, ja, fürs Feuer. Oh, hinten? Oh, oh, oh. <lacht> okay. ja, Jungs, noch nicht beenden! Noch nicht beenden! Keine Ladungen übrig. Michele! Wie wär's mit rein? Du sollst mitmachen der Party! Genau. Der, der muss mitbekommen, Leute! Alter! Okay. Der Fall! Ey, ihr werdet mich jetzt lassen, aber ich muss auf jeden Fall ins Essen gehen, Leute!